Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Wir gehen jetzt zum Thema gemischte Zahlen. Eine gemischte Zahl besteht aus einer natürlichen Zahl, also 2, 3, 5 oder sowas, also ohne Komma, und einem echten Bruch, also einem Bruch, wo der Nenner größer als der Zähler ist. Gemischte Zahl in unechten Bruch umwandeln, also wenn wir eine gemischte Zahl in... Bruch umwandeln wollen, multiplizieren wir die natürliche Zahl, also das hier, mit dem Nenner des Bruches da unten und addieren wir das Ergebnis, also 6 mal 5 zum Zähler. Das neue Ergebnis ist dann der Zähler des neuen Bruches, der Nenner bleibt gleich. Ja? Also hier noch einmal 6 und 4 Fünftel, 6 ganzen und 4 Fünftel, also 6 mal 5, das sind 30 ganzen und wie man bei weiteren und kurzen schon vielleicht schon gesehen hat, also 6 ganzen, ja, jedes Ganze hat 5 Fünftel, also 6 mal 5 das sind 30 Fünftel und 4 Fünftel noch das sind insgesamt 34 Fünftel und so haben wir diese gemischte Zahl in einen unechten echten Bruch umgewandelt. Das Gegenteil, da muss man also Gegenprozess äh, benutzen, Gegenvorgang. Divid wir dividieren den Zähler mit dem Nenner, ohne Nachkommastellen. Das Ergebnis der Division ist der Zahlteil der gemischten Zahl, also die ganze Zahl. Der Rest ist der Zähler des Bruchteils. Der Nenner bleibt der gleiche. Also schauen wir das jetzt hier, 34 durch 7, das ist wie die Division. Man macht also halt die Division, 34 durch 7, das Ergebnis ist 4. Und... 4 mal 7 ist 28, also das hat man schon bei der Division gelernt, wie das geht. 34 minus 28, 6 ist der Rest. Also wir haben 4 Ganzen, das steht und 6 als Zähler, Siebtel. Also 34 Siebtel sind 4 Ganzen und 6 Siebtel dazu. Der Nenner bleibt der gleiche. Folgendes Beispiel setzt die Anwendung eines Taschenrechners voraus, also mit größeren Zahlen, wie kann man das an, so mit einem Taschenrechner dann machen? 1895 83 Stell. Wie viel ist das als gemischte Zahl? Da steht das Ergebnis, ja. Wie geht man davor? Also man macht erst mit dem Taschenrechner die Division, 1895 durch 23. Das ist 82, irgendwas. Die Nachkommastellen, das hören uns jetzt gar nicht. 82, das nehmen wir, schreiben wir jetzt darunter und machen wir anstatt durch mal den Nenner jetzt. Das Ergebnis ist 1886. Das bedeutet eigentlich, dass 82, 1886 23. ist, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir können einfach also den Prozess lernen. Also noch einmal den Zähler durch den Nenner, einfach mit dem Taschenrechner machen, das Ergebnis ohne die Nachkommastelle nochmal benutzen und dann mal den Nenner und dieses neue Ergebnis, das subtrahiert man aus dem Zähler, also hier haben wir wieder den Zähler da und machen wir minus das Ergebnis von dieser Zwischenrechnung und das Ergebnis von dieser Subtraktion, das neue Ergebnis jetzt ist 9. Dieses 9 wird der Zähler in der gemischten Zahl sein. Der Nenner bleibt der gleiche und der neue Zähler, der Nenner und das Ergebnis der Division ohne Nachkommastellen ist die ganze Zahl, die in der gemischten Zahl so halt da steht. Und so geht man vor bei der, bei der Umwandlung eines unechten Bruchs in gemischte Zahl und umgekehrt. Danke sehr.